Wir haben einen neuen Drucker entwickelt, der in der Lage ist, beliebige Strukturen ohne Stützmaterial zu drucken. Das bedeutet, dass wir erstens weniger Material brauchen, zweitens, dass die Druckzeiten kürzer werden und drittens, dass auch die Nachbearbeitung, also das Entfernen von Stützmaterial, damit komplett wegfällt. quasi also haben das Ganze in diesem Druckdusen um 45 Grad haben und eine zusätzliche Rotationsachse und z integriert haben die eigene Achse drehen. Was wir zudem gemacht haben, ist die Druckdatenaufbereitung. Wir haben neue Algorithmen entwickelt, damit es so möglich ist, die Geometrie eben auch vollautomatisch zu machen.